Willkommen zum ersten richtigen Video von Little Physik. Heute geht es, wie schon angekündigt, um den Dopplereffekt. Jeder hat das schon einmal gehört, doch heute geht es darum, wie es dazu kommt. Steht man am Straßenrand und ein Auto fährt vorbei, tönt es meist so. Noch drastischer, tönt es bei einem Krankenwagen. Wenn das Auto auf dich zufährt, tönt es höher. Sobald es jedoch an dir vorbei ist, tönt es tiefer. Um das zu verstehen, beginnen wir mal mit einem stehenden Auto, welches angeschaltet ist. Das sendet nämlich gleichmäßig Schallwellen in alle Richtungen aus. Beginnt das Auto jedoch nun an zu fahren, drückt es die vorderen Schallwellen vor sich her und fährt von den hinteren weg. Sehen wir uns das ganze mal in Form von Wellen an. Auch hier werden die vorderen Wellen zusammengedrückt, während die hinteren langgezogen werden. Bei kurzen Wellen ist der Ton immer höher, bei langen ist der Ton tiefer. Doch warum sind die Wellen vorne kürzer? Dafür verwenden wir wieder die Grafik mit den Schallwellen. Doch um das Ganze einfacher zu machen, könnten wir die Schallwellen einfach in ganz kurze Töne umwandeln. Jede Sekunde wird einer nach vorne und einer nach hinten losgeschickt. Nach einer Sekunde sind beide 343 Meter vom Auto entfernt. Das ist die Distanz, die der Schall in Luft pro Sekunde zurücklegt. Diese Zahl ist euch vielleicht schon mal zu Ohren gekommen, zum Beispiel um die Entfernung von Blitzen zu messen. Die Dauer zwischen dem man den Blitz sieht und dem Ertönen des Blitzes muss man durch 3 teilen, um auf die Distanz zu kommen. 1 Kilometer durch 3 gibt 333. Doch nun wieder zurück zum Auto. Das lassen wir nun nämlich losfahren. Es fährt gleichmäßig 100 km pro Stunde und schickt weiterhin kurze Töne ab. Nun sind beide Töne 343 Meter von der Stelle entfernt, bei der man die Töne losgeschickt hat und das Auto vor einer Sekunde stand. Jedoch bewegt sich das Auto mit 100 km pro Stunde, was 27 Meter in der Sekunde sind. Da sich das Auto nun um 27 Meter nach vorne bewegt hat, ist der vordere Ton nur noch 316 Meter vom Auto entfernt. Der hintere ist jedoch nun 370 Meter vom Auto entfernt, da das Auto zusätzlich zu dem 343 Meter Abstand noch 27 Meter weit weggefahren ist. Nun sendet es je einen zweiten Ton ab. Nach einer weiteren Sekunde hat sich der erste erneut 343 Meter nach vorne bewegt, jedoch das Auto auch wieder um 27 Meter. Jetzt ist es 632 Meter davon entfernt. Der hintere hat sich wegen dem fahrenden Auto also 343 Meter plus 27 Meter nach hinten bewegt und nun 740 Meter vom Auto entfernt. Der zweite Ton ist nun, wie vor einer Sekunde der erste, erneut 316 und 370 Meter vom Auto entfernt. Nun kommen wir zu einem viel wichtigeren Abstand, dem Abstand zwischen den jeweiligen ersten und zweiten Tönen. Die vorderen beiden haben einen Abstand von 316 Meter, durch die hinteren sind ganze 370 Meter voneinander entfernt. Durch das werden nun die Wellen langgezogen, respektive zusammengedrückt. Dadurch entsteht ebenfalls der laute Knall beim Durchbruch der Schallmauer. Das Flugzeug überholt dabei seine eigenen Schallwellen, das gleiche funktioniert übrigens auch bei Licht, da Licht aber ca. 900.000 mal schneller als Schall ist, kann man das im Alltag nicht sehen. Bei Licht verändert sich dadurch die Farbe. Kommt etwas auf uns zu, wirkt es rötlich, bewegt sich etwas von uns weg, wird es grünlich bis bläulich. Durch das kann man die Geschwindigkeit von Sternen ausrichten. Das Ganze geht eigentlich mit allem, was in Form von Wellen besteht. Das war es mit dem ersten Video. Wie fandet ihr es? Über konstruktive Kritik oder Videovorschläge würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal.